Herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Kunst und Bau und wir haben uns in der großen Halle des neuen Justizzentrums in Bochum getroffen. Mein Name ist Therese Isrentant. Ich arbeite in der Zentrale des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen und bin dort zuständig für Kunst und Bau, Denkmalpflege und städtebauliche Angelegenheiten. Unsere Gastgeberin heute ist Frau Christiane Kroll, stellvertretende Präsidentin des Landgerichtes in Bochum. Herr Dr. Thomas Wilk ist zu uns gekommen. Er ist Abteilungsleiter Bauen im Ministerium für Heimat, Kommunales Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Peter Ködermann, Geschäftsführer von Baukultur Nordrhein-Westfalen e.V. Wir haben uns hier in diesem sehr schönen neuen Gebäude getroffen, Frau Kroll. Dafür danken wir Ihnen nochmal ganz herzlich, weil es hier auch tatsächlich ein ganz besonderes Kunstwerk gibt, das wir gerne im Rahmen dieser Veranstaltung vorstellen möchten. Es ist die Arbeit Res Nullius von Johannes Wald. Sie ist Ergebnis eines Wettbewerbes und sie war sicherlich am Anfang nicht ganz unumstritten. Können Sie uns ein bisschen dazu erzählen, Frau Kroll, wie, wie, das, wie diese Arbeit zustande gekommen ist und wie die Diskussionen über die Arbeit auch verlaufen sind? Ich bin reingekommen, sage ich mal, mehr durch Zufall als Vertreterin der Justiz im Rahmen der Vorprüfung. Das heißt, wir haben uns die fünf Bewerbungen angeschaut mit Herrn Holtmann vom BLB. Und zunächst mal wusste ich überhaupt nicht, was ich da zu tun hatte, aber ich sollte danach schauen, ob das Kunstwerk hier umsetzbar ist und auch den Interessen der Justiz letztlich nicht zuwiderläuft. Das Konzept selber wäre natürlich sehr schön, wenn Sie uns das beschreiben. Ja, wir stehen hier vor einer Vitrine mit Druckplatten und äh, diese Druckplatten sind tatsächlich die Originaldruckplatten von fünf Reklambüchern. Und das Konzept ist eigentlich dies. Ähm, Im ganzen Justizzentrum verteilt sind entweder diese Druckplatten, Architekturfotografien und so weiter und sie alle sind verbunden mit diesen fünf Büchern. Ähm, das ist, wenn ich sie jetzt noch mal alle aufzählen darf, wie kann ich das? <lacht> äh, Kafka, der Prozess, dann äh, sehr schön Max und Moritz, die Judenbuche, Michael Kohlhaas und dann äh, der Kant, den noch keiner gelesen hat von uns, muss <lacht> ich auch immer gucken. Ähm, diese Bücher werden hier einmal die Woche, so ist es vereinbart mit Herrn Wald, ähm, durch uns im, im Justizzentrum verteilt. und wir legen sie auf die Sitzbänke hier im Wartebereich. Die Vorstellung des Künstlers war, dass also jemand, der hier dieses Buch auf der Bank vorfindet und sich denkt, das ist eine Fundsache. Ähm, wie geht er damit um? Macht er sich Gedanken? Darf ich das mitnehmen? Frage ich meinen Nachbarn, ob der es vergessen hat? Gebe ich es an der Info ab? Mache ich mir also ähm, Gedanken? zum Begriff des Eigentums, vielleicht auch des Diebstahls, also mit juristischen Themen und gerate ich dadurch in ein Gespräch mit meinem Nachbarn, vielleicht auch mit dem Richter. Und äh, auf diese Art und Weise sollte man sich schon als äh, ja, Besucher des Justizzentrums an diesem gelben Büchlein so seine Gedanken zu Recht und Gerechtigkeit machen, die Texte passen dazu. Und wenn man sich durchs Justizzentrum bewegt, äh, findet man eben diese Architekturfotografien. Wenn Sie sie mal genauer anschauen, die zeichnen sich dadurch aus, dass auf jedem dieser Architekturfotos irgendwo ein gelbes Buch liegt, aufgeschlagen, irgendwo in der Ecke. Es sind so schöne Suchbilder, äh, die hier eigentlich allen auch viel Freude bereiten. Ähm, und man kommt dann auch noch unten auf dem Weg zur Kantine an einer Vitrine vorbei, in der die fünf Bände ausgestellt sind und eine kleine Erläuterung dazu gegeben wird, sodass man eigentlich, man fängt an mit einem Buch, man kann sich äh, den Zusammenhang erschließen, aber es erstreckt sich eigentlich so auf die gesamte Fläche und ist eigentlich auch überall präsent. Das fanden wir sehr schön. Also wir hören von Ihnen, Frau Kroll, dass, dass es doch auch für, für Sie als Nutzer einen großen Aufwand verursacht, sich mit Kunst und Bau auseinanderzusetzen. Dass sie das tun, ist ja keineswegs selbstverständlich. Im Moment sieht es ja so aus, dass, dass wir nur ein relativ kleines Budget für Kunst und Bau beim Land zur Verfügung haben, das bei besonders bedeutenden Bauprojekten eingesetzt wird. Dieses Budget liegt beim Kultusministerium, beim Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und wir vereinbaren also mit Jahresvorlauf eben, welche Bauprojekte im Moment dafür prädestiniert sind, Kunst und Bau überhaupt einzusetzen und durchzuführen. Das machen wir natürlich immer auch in Verbindung mit den zukünftigen Nutzern und Mietern, weil es einfach essentiell davon abhängt, wie gut die Kunst werden kann, wenn alle Beteiligten auch wirklich davon überzeugt sind, dass, dass Kunst eben sozusagen lebensnotwendig für die öffentlichen Gebäude und für die Öffentlichkeit ist. Herr Kördermann, das ist Ihr Thema. Sie haben im letzten Jahr diese wunderbare Präsentation oder diese Broschüre herausgebracht. Es sind 33 Kunst- und Bauprojekte aus den Jahren 2007 bis 2019. 31 davon sind in Gebäuden des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen entstanden. Und ich glaube, wir haben hier ein sehr schönes Abbild auch der Breite von Kunst und Bau, die heute möglich ist. Hier in Bochum ist ja das ganz Ungewöhnliche, dass die Arbeit eigentlich physisch kaum mit dem Gebäude verknüpft ist, sondern dass die Verbindung zum Gebäude eine inhaltliche ist. Also Kunst und Bau ähm, bezieht sich natürlich auf das Wesen der Kunst zunächst mal. Das Wesen der Kunst ist die Auseinandersetzung, Bei Kunst und Bau kann das eine sehr unterschiedliche Auseinandersetzung sein. Es kann sich mit der Architektur auseinandersetzen, es kann sich mit den Nutzern, den Besucherinnen und Besuchern auseinandersetzen. Es kann sich mit dem Raum oder der Atmosphäre auseinandersetzen, sehr unterschiedlich. Resnulius hier in Bochum zielt eigentlich gar nicht zunächst mal vordergründig auf das Gebäude ab, aber dennoch bezieht es die Funktion des Gebäudes mit ein. Und es schafft damit eine andere Atmosphäre, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, sowohl für die Damen und Herren, die hier arbeiten, als auch für die Besucherinnen und Besucher, die wahrscheinlich, weil sie in ein Justizzentrum kommen, sowieso schon sensibilisiert sind und in einer besonderen Stimmung hierher kommen. Und in dem Sinne bereichert Kunst und Bau ähm, ohne die direkte Verbindung von der künstlerischen Aktion, die es ja sein kann, oder der künstlerischen äh, Intervention und dem Bauen hier schon äh, den Aufenthalt im Gebäude. Und das ist eine sehr einfache, eine sehr zurückhaltende, aber eine sehr spannende Art gelungen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, oder sollte man auch zukünftig wieder eher darauf schauen, inwieweit diese Auseinandersetzung zwischen Architektur, und Kunst gestärkt werden sollte, weil letztendlich kennen wir alle funktionsbedingte Gebäude. Viele der Gebäude, in denen wir uns täglich mit aufhalten, haben nur diesen Grund zunächst mal. Aber die Qualität von Gebäuden und das, was man gerne als Nachhaltigkeit beschreibt, umfasst ja viel mehr. Und wenn ich es schaffe, eine Auseinandersetzung zur Architektur und zur Kunst hinzubekommen, dann erzeugt man, glaube ich, eine Lebendigkeit, die auch, wenn sie mit Pflege verbunden ist, ähm, einen Mehrwert darstellt, den es letztendlich auch in der Wertigkeit zu schätzen gilt. Ich kann mir kaum eine bessere Möglichkeit vorstellen, wirklich neue Positionen von Kunst auch tatsächlich zu vermitteln als eben öffentliche Gebäude, weil öffentliche Gebäude eben tatsächlich auch Orte sind, die jeder Mensch einmal betreten wird und damit auch mit, mit Kunst konfrontiert sein wird. Also Kunst und Bau ist die öffentlichste Form der Kunstdarstellung. Sie erreicht jeden, manchmal überraschend, manchmal geplant. Das Spannungsmoment, was darin liegt, ist, dass Kunst nie versucht, Erwartungen zu erfüllen, sondern immer eine eigene Position zu setzen. Und das ist das eigentlich das Spannungsmoment. Also wer schon mal erlebt hat, Kunst vor einer Hochschule, sich anzuschauen und mit Studierenden darüber ins Gespräch zu kommen, warum jetzt an diesem Platz hier, an einer Hochschule, die eine völlig andere Funktion hat, Kunst eine solche Bedeutung hat. Der wird merken, dass allein die Auseinandersetzung zur Kunst direkt am Kunstwerk ein sehr spannendes Moment ist. Gerade bei den Hochschulen ist es ja so, dass wir viele Hochschulen auch tatsächlich mit den Kunstwerken, die dort installiert sind, sehr eng verbinden. Ich denke an den Albertus Magnus in Köln. Ich denke an, an die große... Installation in, in Düsseldorf. Wir haben einen großen Wasserreli in, in Bochum. Das ist schon sehr prägend und ich finde es schon bedauerlich, dass wir eigentlich Kunst und Bau nicht mehr in dem Umfang wie in der Vergangenheit realisieren können. Das Land hat da ja durchaus die Idee, dass das wieder aufleben zu lassen und Kunst und Bau vom ja, Besonderen zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, Herr Dr. Wilk. Das stimmt. Also es ist so, dass wir der Auffassung sind, dass Kunst und Bau tatsächlich zu wenig Stellenwert, zu wenig Sichtbarkeit hat. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir uns um dieses Thema kümmern. Und wir wollen Kunst und Bau in ausdrücklicher Abgrenzung zu Kunst am Bau, also mit einer deutlich größeren Wertigkeit, zum Regelfall. An bestimmten öffentlichen Gebäuden machen. Wir sind der Auffassung, dass die öffentlichen Bauherren, ob es das Land ist, ob es auch die Kommunen sind, auch eine Vorbildfunktion haben. Da wird mit Steuergeld gebaut und da hat die Öffentlichkeit dann auch den Anspruch, dass nachhaltig, also qualitätvoll gebaut wird und dass auch Kunst sich wiederfindet. Und so haben wir uns vorgenommen, dass wir für bestimmte öffentliche Bauten ab einer bestimmten Größenordnung und wenn sie eine besondere Funktion haben oder wenn sie einen besonderen Standort haben, auch städtebaulich vielleicht besonders herausragend sind, dass bestimmte Gebäude dann mit einem Budget versehen werden, sodass Kunst und Bau dann auch ihren Platz findet und auch sichtbar wird und sozusagen auch an die Bevölkerung ein Stück weit zurückgegeben wird. Darüber freuen wir uns und der Titel dieser Broschüre ist da ja schon ein Wegweiser in die Zukunft. Sie heißt Ohne Kunst kein Bau. Und sie zeigt eigentlich auch in den Projekten, die, die seit 2007 stattgefunden hat, eine enorme Bandbreite dessen, was möglich ist und vor allen Dingen auch die hohe Qualität, die wirklich in den letzten Jahren aufgrund von Wettbewerben realisiert werden konnte. Wir sind lange entfernt von der Kunst am Bau, die vielleicht in den 50er und 60er Jahren noch üblich war. Ich führe ja das Inventar des Bau- und Liegenschaftsbetriebes und wir haben da doch relativ viele künstlerisch gestaltete Landeswappen im Angebot. Das ist heute nicht mehr State of the Art, sondern wir haben eine Reihe ganz spannender und, und sehr unterschiedlicher Kunstprojekte realisieren können, die, denke ich, auch Lust darauf machen und auch skeptische Nutzer davon überzeugen sollten, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das Buch ist entstanden, weil auch wir aus einer baukulturellen Perspektive gesagt haben, es verdient eine Wertschätzung, auch wenn es ähm, eigentlich im Moment eine recht unbekannte Kunstform ist. Sie ist aber sehr wichtig für Künstler in Nordrhein-Westfalen, sehr wichtig und ich behaupte auch für die Architekten, weil auch deren Auseinandersetzung in einem weitergedachten Umfeld mit Architektur umzugehen, mit Kunst, enger verbunden werden sollte wieder in Zukunft. Und wir haben diese 33 Beispiele in einer Form zusammengesetzt, die zum einen mal das Spektrum aufzeigen sollen, vom Umgang mit dem Ort, vom Umgang mit der Atmosphäre, vom Umgang mit der ganzen Fragestellung. Und wir haben sie aber auch ausgewählt, weil wir es auch als eine Vorbildfunktion des staatlichen Bauens mit ansehen, diese Kunst mit dem Bauen zu verknüpfen. Es ist letztendlich noch heute seit 2002 ein baupolitisches Ziel des Landes und vor dem Hintergrund versuchen wir einfach mehr Wert zu schätzen, was uns mittlerweile so ein wenig in der Sichtbarkeit abhanden gekommen ist. Das Stichwort baupolitische Ziele ist gerade genannt worden. Das Land ähm, will sich darum kümmern, weil die bestehenden baupolitischen Ziele fast 20 Jahre alt sind. Sie sind aus dem Jahr 2002 und wir wollen also nicht nur das Thema Kunst und Bau, sondern auch generell das Thema baupolitische Ziele verpflichten für den Landesbau, empfehlen für den kommunalen Bau, ähm, neu auflegen, komplett neu fassen. Es gibt eine Reihe von neuer Themen wie Digitalisierung, Klimaneutralität, aber auch also noch viele andere Dinge, die wir aufnehmen wollen und da wird eben auch das Thema Kunst und Bau ein ganz wesentlicher Bestandteil sein und zwar so, wie es auch Herr Ködermann schon gerade gesagt hat, als integrierter Ansatz. Wir wollen also weit davon weg, dass irgendwo an einem fertigen Gebäude noch nachträglich Kunst realisiert wird, sondern es soll über Wettbewerbe auch schon bevor überhaupt die Planung richtig begonnen hat, Kunst ihren Platz finden und wir glauben, dass das eine deutlich höhere Wertschätzung für das Thema ist auch ausgestattet mit dem entsprechenden Budget, als das in der Vergangenheit war. Ich möchte mich sehr herzlich bei der Vorgrunde bedanken, dass Sie uns Ihre Zeit geopfert haben. Und ich hoffe sehr, dass wir Ihnen unser, unsere Begeisterung für Kunst und Bau über die Vorstellung des Projektes Res Nullius und über die Vorstellung der Broschüre Ohne Kunst kein Bau vermitteln konnten und Sie vielleicht auch ein wenig anstecken können.